Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto. Ich habe bei 1021 Euro angefangen, nun bin ich nach neun Tagen bei 1686,53 Euro, das entspricht einem Gewinn von 665,53 Euro und einem durchschnittlichen Gewinn von 73,95 Euro. Meine Staffelungen sind 25, 63, 158 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben wichtige und sehr wichtige News in Yen, australisch Dollar, der Eurozone, Schweizer Franken, im britischen Pfund, im kanadischen Dollar und im US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im MetaTrader 5. Ich drehe das 60 Sekunden. Start Trade beträgt 25 Euro. Aktuell sind keine wichtigen Nachrichten. Ich hoffe, dass ich um diese Zeit noch einen, schnell einen Trade finde. Diese Zeit ist der Markt meist schon ruhig. Out US-Dollar. Steige ich ein. Und nochmal. Aktuell ist der Erste im Patt und der zweite im Gewinn. Der erste ist den Gewinn. Ich nutze insgesamt sieben Indikatoren. Drei Standardindikatoren und sieben Indikatoren sind meine eigenen. Sollte dieser Trade rausgehen, gehe ich nochmal rein. Ich bin jetzt nochmal rein, aber ich habe auch den zweiten Trade gewonnen der dritte Trade ist aktuell deutlich im Gewinn der sinkt noch weiter Wonderful. Das heißt, ich habe heute einen satten Gewinn gemacht von 184,50 Euro. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich bei mir melden. Es gibt ein Sonderangebot mit bis zu 849 Euro Rabatt. Acht Plätze sind aktuell schon weg. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.